So, es ist 13.30 Uhr und damit ein herzliches Willkommen zum Track Vision und Nachhaltigkeit beim University of the Futures Festival. Mein Name ist Tina Basner. Ich gehöre hier zum ja, Organisationsteam des Festivals und moderiere Sie ja, durch die jetzige Session. Wo sind Sie hier? Ähm, Sie sehen hier schon die Startfolie. Ähm, wir sind in der Session vom Dreiklang zum Einklang von... Mhm von Hochschullehre, Unternehmen und Gesellschaft und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße vor allem auch ähm, Frau Dr. Susanne hensel börner und Herr Professor Dr. Michael Jürgens. Schön, dass Sie bei uns sind. Für ähm, die Organisation der nächsten 30 Minuten, ähm, Sie sehen auf der rechten Seite sowohl den Chat als auch ein Tool, das sich Q&A nennt für ähm, Fragen und Antworten. Und ähm, Sie können jetzt im Verlauf der Session auch einfach schon Fragen dort reingeben. Ich betreue den Chat, ich helfe Ihnen auch bei technischen Problemen. Und wir werden dann am ähm, Ende der Session, spätestens fünf Minuten vor Ende, noch Zeit haben, die Fragen und Antworten auch ähm, ja, zu beantworten, die Sie uns stellen. So... Frau hänsel Sie hören nichts. Ich hoffe, alle anderen können mich hören. Vielleicht kann noch mal jemand in den Chat schreiben, ob ich gehört werde von allen anderen. Können Sie gleich schon mal den Chat testen? Ja, okay, perfekt. Okay, dann weiß ich gerade nicht, warum Sie mich noch nicht hören, aber das ähm, kriegen wir gleich hin. Sonst einfach mal äh, testen, ob Sie ähm, den Ton vielleicht aus Versehen auf der Tastatur mit einer Tastaturkombination ausgestellt haben. Das passiert manchmal beim Schreiben. Ja. Okay. Können Dann, Sie mich hören jetzt? Ja, ich kann Sie hören und ich glaube, alle anderen auch. Können Sie mich hören? Anscheinend noch nicht. Okay. Ja, okay. Die Teilnehmer können mich hören und Sie auch. Ja, anscheinend ist was mit Ihrem Ton, dass Sie uns nicht hören können. Ja. Kläre ich gleich. Ähm, Herr Höbig, soll ich sonst erstmal an Sie übergeben? Und ich versuche mit Frau hensel ähm, börner das im Hintergrund mal zu klären, dass wir den Ton in Gang bekommen, damit uns die Zeit jetzt nicht zu sehr wegläuft. Genau, und Sie müssten Ihre Mikros auch wieder anmachen. Herr Höbig, Sie haben noch nicht das Mikrofon an. So, wir nochmal. Ja, also Herr Hübig, Sie sehen schon, Herr Höbig stellt ein. Und dann müssten Sie sich bitte noch unmuten, dass wir Sie auch hören können. Was auch immer passiert ist, hören Sie mich jetzt? Ja. Sehr gut. Jetzt hören wir Sie. Gut, irgendwie wurde ich unmuted, äh, gemutet und äh, jetzt wieder unmuted. Also von daher steige ich schon mal ein äh, mit der kurzen Vorstellung des Studiengangs. Was haben wir gemacht sozusagen, beziehungsweise wer sind wir eigentlich? Also meine Kollegin hensel börner haben Sie gerade schon gesehen und mich sehen Sie jetzt neben den Folien. Wir haben uns dazu entschieden, eine Studiengangsleitung im Team durchzuführen. Das ist nicht immer üblich, zumindest bei uns an der Hochschule ist es so, dass meistens Studiengangsleiterinnen und Leiter einzeln für einen Studiengang verantwortlich sind. Diesen hier haben wir aus verschiedenen Gründen gemeinsam entwickelt und haben uns dann auch dazu entschieden, die Studiengangsleitung im Team durchzuführen, was für uns eine sehr große Hilfe ist, weil es eben ein komplexes, kompliziertes Feld ist und wir durchaus die eine oder andere, ich sag mal nicht so normale Vorgehensweise, zumindest an unserer Hochschule, aber auch an vielen anderen Hochschulen, mit denen wir wohl mit Vertretern gesprochen haben, äh, eben dass das Studienprogramm ein etwas anderes ist. Also, da schauen wir gleich ein bisschen rein. Äh, für uns ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, äh, auch wenn es nochmal einen zusätzlichen Aufwand bedeutet, als Team anzutreten und uns eben regelmäßig auch auf der Studiengangsleitungsebene austauschen zu können. Äh, meine Kollegin kommt aus dem Betriebswirtschaftsbereich äh, mit einer Marketing-Quantitativen äh, äh, Vertiefung. Ich selbst äh, bin äh, von Haus auf Maschinenbauer, also Techniker, sozusagen, und habe dann über das ganze Thema äh, Produktion von Steuern und Supply Chain Management äh, eher den Weg in die, in die Betriebswirtschaft gefunden, weil wir sind ja eine Hochschule, die äh, sozusagen sich im Sch Sch Sch Schwerpunkt äh, der Betriebswirtschaft versch äh, verschrieben. Wenn wir mal schauen, die HSBA, äh, wo kommen wir eigentlich her, beziehungsweise wofür wir diesen Studiengang durch? Äh, dann wurde die äh, ist also so alt. Wir haben inzwischen ungefähr Alumni, äh, im laufenden Studienbetrieb in etwa 1.000 Studierende. Äh, da es eine, sich um einen dualen oder duale Studiengänge handelt, äh, Master- Berufsbegleitende Studiengänge, führen das Ganze mit äh, knapp 300 äh, Kooperationsunternehmen inzwischen durch und ähm, sind äh, an der Fakultät 24 Kolleginnen und Kollegen, äh, die zwei Masterprogramme, Master, den wir, also Digital Transformation and Sustainability, den wir betreuen, gibt es noch einen Business Development Master und es gibt sechs äh, verschiedene Bachelor-Programme, die alle ähm, sozusagen zumindest die Hälfte äh, BWL-Anteil haben. Und wir haben eben, sind eben äh, sowohl äh, durch, den, äh, durch die FIBA als auch durch die ähm, Wissenschaftsrat äh, entsprechend akkreditiert und ähm, haben durchaus positive Rankings in, im Bereich CHE etc. Aber das soll hier gar nicht äh, im Schwerpunkt stehen. Äh, zum, zum Studiengang oder zur: warum machen wir den Studiengang oder warum halten wir es für, für sinnvoll, dass dieser Studiengang existiert äh, und äh, dass wir uns mit einer etwas anderen Sicht auf die Dinge befassen. Auf der einen Seite sehen wir eine Veränderung äh, auf, äh, bei den Studierenden bzw. Arbeitnehmern. Also was kommt auf die zu oder in welchem Umfeld bewegen die sich? Lebenslanges Lernen ist ein Stichwort, was, was sozusagen in aller Munde ist und wo wir natürlich uns fragen müssen, ja, auf der einen Seite ist das eine Selbstverpflichtung und ein Ansporn, Anspruch, dass Arbeitnehmer oder Studierende sich auch bei sich verändernden Arbeitsbildern oder Berufsbildern permanent weiterbilden und da spielt natürlich eine große Rolle, überhaupt erstmal Digitalkompetenz aufzubauen. Wir haben große große Schritte im MINT-Bereich gemacht, aber ähm, so wie wir das sehen, reicht das noch nicht. Also da ist noch viel nachzu ähm, äh, weiterzubilden im Vergleich zu dem, wo wir eigentlich stehen müssten, wo die neuen digitalen Produkte und Services im Prinzip hingehen äh, bei den Unternehmen. Und da sind wir in Deutschland sicherlich äh, nicht überall die Speerspitze, da es mal Vorsicht aus. Gleichzeitig sehen wir, dass, dass Studierende oder Arbeitnehmer stärker die, die Suche nach Sinn äh, verfolgen, also nicht mehr dieses, ähm, ich will vor allem einen guten Job, der gut bezahlt ist ähm, und äh, entsprechend Karriere mit sich bringt, sondern die Fokus ist etwas anderer äh, inzwischen und man fragt sich, was mache ich hier eigentlich, wozu trägt das bei? Warum tue ich das? Und das Ganze unter einem Aspekt, der sich so schön Work-Life-Balance schimpft. Man kann über den Begriff geteilter Meinung sein. Ich glaube, das ist also das Work zum Life gehört und dass man das deswegen nicht unterscheiden sollte, aber der Begriff ist in der Welt und natürlich ist es etwas, macht es etwas mit, mit sozusagen denjenigen, die Aus- und Weiterbildung durchführen. Eine zweite Perspektive ist die der Unternehmen oder der Wirtschaft. Da ist es nicht nur die digitale Transformation, wo alle schauen müssen, wie werden wir daher und was machen wir dort, was, wo stehen wir, was sind die nächsten Schritte, sondern es kommt hinzu die Nachhaltigkeitstransformation, die noch nicht so prägnant war in der Vergangenheit, jetzt aber steht hier ein Fahrtgewinn. gewinnt. Das bedeutet also, man ist insgesamt in einem... In der Veränderung befindlich, sozusagen in einer Transformation der, der Unternehmen selbst, was auch bedeutet, dass man sich sehr stark mit der Organisation von äh, Unternehmungen oder unter, äh, Organisation von Geschäft auseinandersetzen muss und das gleichzeitig äh, vor einem Hintergrund, äh, wo sehr viel stärker auf Themen wie An Verantwortung und Ähnliches geschaut wird. Ja, also da lesen, lösen sich auch Berufsbilder auf, äh, neue entstehen, ähm, das ist eine so, sehr hohe Dynamik auch in Bezug auf das, was an Kompetenzanforderungen da ist. Das bringt natürlich die Hochschulen unter Zugzwang. Also Wir haben nicht nur die, die neuen Lernwelten im Sinne von, wir digitalisieren jetzt mal die Lehre, sondern es geht auch darum, eine Lehre anzubieten, die für die digitalisierte Welt und auch für die nachhaltige Welt entsprechend vorbereitet, beziehungsweise aus- und weiterbildet, um entsprechend Angebote zu schaffen, um entsprechende Erfahrungen zu schaffen, um dafür vorzubereiten, was passiert denn eigentlich in der Wirtschaft, was passiert in der Gesellschaft und wie werden wir dem her. Das ist die Gleichzeitigkeit der Entwicklung bedingt, auch ist auch, ist auch bedingt unter anderem durch Vernetzung von Themen. Das heißt, also, wir sehen sehr viele Themen, die gleichzeitig in, in Anführungszeichen natürlich auf Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit abzielen. Und als ob es nicht schlimm genug wäre, stehen Hochschulen natürlich unter dem Aspekt, wer soll das wie alles finanzieren und durch die Transparenz und zugänglich den Zugang von, von Aus- und Weiterbildung ist natürlich der internationale Wettbewerb gleichzeitig stark verschärft. Also wo, da stehen wir und jetzt ist die Frage, okay, wie reagieren wir darauf? Dann sehen wir hier, was haben wir uns ausgedacht dazu? Das ist ein Überblick über das Curriculum, hier natürlich nur in Stichworten des Studiengangs Digital Transformation and Sustainability. Das Ganze stand ja so ein bisschen unter dem Aspekt wilde Ideen. Das hier ist unsere wilde Idee, in Anführungszeichen. Die sieht jetzt gar nicht so wild aus, aber es, hinter all den Kästchen verbinden sich natürlich Elemente, die miteinander verbunden werden wollen. Und wir haben auch durchaus ein entsprechendes ja, entsprechende Kompetenzen dort äh, unter, äh, unter Arbeit, in Anführungszeichen, die äh, mit den Studierenden diese Themen bearbeiten. Das heißt, also ich hatte ja schon ähm, uns äh, erwähnt mit Betriebswirtschaft und Maschinenbau, also Technik. Gleichzeitig haben wir Informatiker, äh, wir haben Philosophen dabei, wir haben Systemdynamiker. Äh, wir haben Leute, die, die in der Praxis sich mit Leadership und Change auseinandersetzen oder mit äh, Themen wie äh, Robotik äh, sozusagen auf der Software-Seite. Äh, das Ganze wird begleitet von, von einer Learning Journey, wo die Studierenden entsprechend äh, viel Möglichkeit zum Reflektieren auch des Gelernten haben. Und äh, in, in Wahlpflichtmodulen können sie auch ihre Digitalkompetenz äh, ausbauen. Also von daher, bislang sieht das äh, jetzt gar nicht so wild und so innovativ vielleicht aus. Und ich hoffe, dass ich jetzt an Susanne übergeben kann. Ja, äh, dem ich bin Thema. jetzt. Wunderbar. Ähm, also was, was, was passiert uns denn und was ist denn so unser Fokus und was haben wir gelernt? Genau, und wir haben uns das in der Form überlegt, dass wir das eben in, in, in drei Perspektiven oder drei ähm, Hauptmerkmale dieses Programms ähm, auseinander gedröselt haben an der Stelle. Und ähm, ein erstes Hauptmerkmal ist eben, dass wir diese Projektlernform ähm, sehr stark in dem Curriculum verankert haben. Also über 50 Prozent der Zeit, Schrägschicht der ECTS, werden in Form von Projektlernen ähm, durchgeführt und erlebt für die Studierenden. Ich, hier steht jetzt Projektlernen. Nichtsdestotrotz ist es auch zum Teil Forschendes Lernen und in Wirklichkeit integriert es auch Service Learning und ähm, als Konglomerat nennen wir es immer das forschungsnahe Projektlernen, weil wir gerade durch diese Schnittstelle auch eben nach draußen zur Gesellschaft und den Unternehmen eben auch Projekt lernen, aber auch eben durch den, es ist ja ein Master of Science, den Wissenschaftsanspruch, die Verbindung an der herstellen. Ich habe unten mal so ein bisschen, ne, was sind denn solche Projekte, in denen wir eben diese moderne Themenverknüpfung aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit letztendlich umgesetzt haben. Ja, Studierende haben alle selber einen, einen Online-Kurs zu den Grundlagen von Blockchain im Supply and Chain Management entwickelt. Das heißt, sie haben sich mit der Didaktik beschäftigt und haben aber gleichzeitig auch sich inhaltlich mit Blockchain beschäftigt und dann sind sie eben auch in die Umsetzung gekommen und haben diesen äh, dieses, dieses Lernformat auch tatsächlich gemacht, also es gibt diesen Kurs. Ein anderes Projekt hat sich mit den digitalen Kompetenzen beschäftigt, welche sind denn in den Unternehmen wirklich, in diesem großen Wort, wo stehen die Unternehmen, was brauchen sie denn und der nächste Schritt ist, wie kann man das denn in die Unternehmen auch transferieren und vermitteln. Rechts, ganz rechts dann äh, TLC ist dann mehr Nachhaltigkeitsschwerpunkt äh, zu überlegen, wie kann man denn die soziale Nachhaltigkeit in Unternehmen messen oder last but not least ähm, hat sich ein anderes Projekt Projektteam damit beschäftigt. Wie man denn eine Plattform, äh, wie der Marktplatz für Second-Life-Batterien dann in Form eines Plattform, einer digitalen Plattform ähm, konzipiert sein müsste. Das heißt, Sie sehen immer unterschiedliche Gewichtung oder Schwerpunktsetzung, aber immer wieder der Versuch, die Themen zu verknüpfen. Deshalb klare Statement. Projektlernen ist aus unserer Sicht die zentrale, muss die zentrale Lernform des 21. Jahrhunderts sein, weil genau das den Kompetenzerwerb für das, was in den Unternehmen, ob wir das jetzt Future Skills oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, wirklich übt und trainiert. Damit einher geht natürlich. Als Hochschule, was sind das für Prüfungsformen? Wie überprüft man denn hier den Lernerfolg? Und hier gibt es das mutige Statement von uns und unsere wilde Idee, dass es in diesem Studiengang keine Klausuren gibt. Das heißt nicht, dass es ein Schmalspruchprogramm ist, sondern alle anderen Formen von Prüfungsformaten äh, nehmen wir ab und haben wir in das Curriculum integriert. Schwierig ist natürlich, Sie kennen das alles, die Vorgabe ähm, der, der KMK und des Hochschulgesetzes. Ne? Klausuren ist eine Einzelprüfung. Wir sagen Teamplayer da draußen brauchen wir, aber nicht die Einzelkämpfer sind, die nur unter Zeitdruck nicht kreativ sein können, sondern wie geben wir da Noten? Wie bewertet man diesen Kompetenzerwerb an der Stelle? Deshalb spielt bei uns das Rolle Feed das Thema Feedback geben einen sehr großen ähm, Rolle und ähm, da investieren wir auch viel Zeit mit und für die Studierenden um das realisieren zu können. Die zweite Hauptmerkmale, Michael, spiele ich an dich zurück. Ja, ähm, gerne. Das Curriculum hatte ich schon erwähnt und ähm, bei dem Curriculum ist nicht nur sozusagen die Interdisziplinarität ähm, ein Thema, sondern ähm, wir haben das mal so bezeichnet als kontrollierter Kontrollverlust, ähm, also im Sinne von, wir sind nicht komplett der Lage her in Bezug auf die Inhalte, was für Lehrende durchaus schwierig ist. Also die, die Idee ist, die, das Projekt lernen, was es eben auch erfordert, sehr viel stärker als Lernbegleitung zu verstehen, als Coaching, statt entsprechend Frontalinput zu geben und dann zu sagen, und dann prüfen wir hinterher mal ab, was hängen geblieben ist sondern wir haben eben hier den Fall, dass wir gerade im Projektlernen durchaus nur rudimentäres Wissen haben und die Studierenden sich aber Expertenwissen teilweise aneignen, wo wir dann gefordert sind, zum einen das einordnen zu können, den Kontext herstellen zu können, auf der anderen Seite eben methodisch begleiten zu können. Und das bedeutet nicht nur Wissenschaftsmethodik, sondern eben auch durchaus, Lernen, Lernen, im Team zusammenarbeiten und Ähnliches. Also Dinge, die gerne auch sozusagen als, als Soft Skills bezeichnet werden, stehen hier auch im Vordergrund, weil es eben auch darum geht, Studierende dafür auszubilden oder weiterzubilden, dass sie sich in einer dynamischen Umwelt weiter weiter bewegen müssen. Und die müssen ja noch ein paar Jahre arbeiten, also von daher oder dürfen noch ein paar Jahre arbeiten. Von daher ist es durchaus uns auch wichtig, dass wir ja, sozusagen die Lernprozesse sehr stark begleiten. Ja, also da, von daher geht das über eine reine eine Fachexpertise hinaus. Man, man sieht unten so ein bisschen, wir haben dann durchaus versucht, die, sehr stark die Vernetzung zwischen den Inhalten ähm, herbeizuführen, um jeweils zu schauen, welches Modul benötigt denn welche Inhalte von anderen Modulen, beziehungsweise was liefere ich mit meinem Modul als Vorwissen oder Kompetenz in andere Module hinein. Wir haben dieses Thema, dass wir nicht nur forschende Lehrende mit Ideen und Themen mit den Studierenden zusammenbringen, sondern eben auch Unternehmen auf Unternehmen zugehen, beziehungsweise Unternehmensthemen mit aufnehmen und diese bearbeiten und das Ganze unter dem Aspekt der Sustainable Development Goals als Leitbild, das heißt also, dass wir eben auch die Verpflichtung haben, der, dass die Lehrenden sich in ihren Modulen, in ihren Themenmodulen mit den SDGs auseinandersetzen, darauf Bezug nehmen. Und wir so versuchen, diese sozusagen globale Initiative, die Initiative der, der UN, die ja eher auf einer staatlichen Ebene stattfindet, herunterzubrechen, tatsächlich auch handhabbar zu machen in einem solchen Studium. Das bedeutet natürlich, dass ja, nicht nur dieses Thema Inter- und Transdisziplinarität eine sehr starke Anforderung an Lehrende stellt, im Sinne von ja, über meinen Horizont hinaus, über mein Fachgebiet hinaus, zusätzliche Arbeit und, und, und, und sondern eben auch, dass das Selbstverständnis ein etwas anderes sein muss, im Sinne von ich, ich begleite die Studierenden auf ihrem Lernweg und gebe nicht, sozusagen, ich predige nicht Wissen von der Kanzel, und ähm, hoffe dann, dass irgendwas hängen bleibt, äh, sondern ich begleite die Studierenden da, wo sie sind, äh, auf ihrem Lernweg, Lernfahrt ähm, und ähm, tue das äh, entweder äh, tatsächlich auf einer sehr fachlichen Ebene oder eben auf einer, auf einer anderen, auf einer methodischen oder, oder persönlichen Ebene. Was natürlich Auswirkungen hat auf so etwas wie Personalschlüssel. Also mit klassischen Personalschlüsseln kommen wir eh nicht hin. Unter anderem deswegen auch wichtig, dass wir im Team unterwegs sind, nicht um den weiter zu erhöhen, sondern so ein Thema wie Servant Leadership und auch mal entsprechend detailliertes Feedback zu geben, zum Beispiel bedingt dann eben doch etwas mehr Aufwand, den auch nicht alle bereit sind, sagen zu leisten. Also von daher, das ist durchaus eine, eine Herausforderung an die Lehrenden, dann auch damit umzugehen. Und das geht nicht mit allen, das muss man auch ganz klar sagen. Susanne, das dritte Thema. Ja, und damit wir nachher noch Zeit für Fragen haben, eher kurz und knackig an der Stelle. Ähm, Stichwort Stakeholder mit Blick nach draußen. Unsere Philosophie ist die Tür, der aus der Hochschule raus zu öffnen und auch offen zu haben, dass die Dinge reinkommen. Und unsere Studierenden, zum Beispiel, ist ja ein Masterprogramm, waren am Abschluss kein Kolloquium mit ihrer Masterthesis, sondern ihre Aufgabe ist es, im Rahmen einer von, die Sie selber organisieren, einer öffentlichen Konferenz eben ihre Ergebnisse zu äh, präsentieren, damit die Erkenntnisse auch noch draußen gehen. Wir haben die erste ähm, entsprechende Konferenz schon abgehalten und dann haben die Studierenden eben nicht in einem Sechs-Augen-Gespräch im Seminarraum ihre Arbeit präsentiert und verteidigt, sondern auf einer Konferenz mit 400 Teilnehmern. Die zweite Komponente ist die, äh, das Projekt Lern Sustainability Challenge, wo die Studierenden ausdrücklich im Curriculum ECTS dafür kriegen, dass sie eine Zeitspende Geben und in einer Initiative, Sie sehen hier äh, Beispiele abgebildet, äh, wirklich äh, Impact generieren und äh, soziales und Kompetenzlernen im Doing, im Impact generieren erleben dürfen. Ähm, dieses ehrenamtliche oder vermeintlich ehrenamtliche außerkurrikulare Engagement wird häufig eben neben dem Studium erwartet und wir haben uns dafür entschieden, es explizit in die, ähm, in die ähm, ins Curriculum zu integrieren, was natürlich auch zur Herausforderung führt von Akzeptanz bei Kollegen, ja, also ähm, können wir dafür LCDS vergeben und wir sagen, ja, wir tun das, weil genau dieser Impact und diese Verbindung aus der Hochschule raus ähm, sein soll und muss und was uns die Studierenden zurückspielen, ist wirklich dass sie tatsächlich dankbar dafür sind, dass sie da echte Selbstwirksamkeit erfahren können und dürfen. Bis hin zu, dass das der Kompetenzerwerb ist, den sie ganz viel eben dann in den Unternehmen und in der Gesellschaft brauchen. Denn Bildung ist der Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung. Ich sehe gerade im Chat den Hinweis auf das HU-Projekt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Genau da waren auch Studierende dran beteiligt und haben dort mitgewirkt aus diesem Studiengang. So und als Closing, lieber Michael, was sind denn unsere naja, Key Statements äh, in kurz und prägnant, was äh, wir mit an Erfahrungen teilen wollen? Genau, 20, 25 Minuten sind sehr kurz, um das alles rüberzubringen, aber wir haben versucht, so ein bisschen zu schauen, was, was hilft unserer Meinung nach Visionen ähm, dann im, im Umfeld von Hochschule auch umzusetzen. Äh, zum einen, äh, da waren wir durchaus gefordert, äh, im Sinne von also mutig sein, Dinge auszuprobieren und auch äh, entsprechend Muster zu brechen und äh, dementsprechend auch äh, eben nicht sozusagen den Standardweg zu gehen, sondern äh, tatsächlich äh, dann uns intensiv damit auseinanderzusetzen, äh, was wird eigentlich gebraucht und wie können wir das äh, im, im Hochschulumfeld, in so einem Studiengangsumfeld dann leisten. Ähm, also äh, man muss den Glauben daran haben, dass äh, ausreichend, äh, man ausreichend hartnäckig, sein muss, damit diese Visionen, die man hat, diese Vorstellungen, die es, die es gibt, dann eben auch real werden können. Und es war auch für uns ein etwas längerer Weg über verschiedene Iterationen, um zu dem Stand zu kommen, wo wir heute sind, beziehungsweise wir sind jetzt im vierten Jahr und wir haben eigentlich in keinem Jahr irgendwas gleich gemacht wie vor. Nein, also wir haben schon eine Menge gleich gemacht, aber wir haben jedes Jahr etwas verändert, weil wir eben festgestellt haben, das hat nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Wir glauben, dass man Lernen und Handeln zwingend verbinden muss im Sinne von, ja, ich muss es begreifen können, wenn man so will. Das heißt also dieses Impact generieren, handeln ist für uns ein zentraler Bestandteil. Wir brauchen eine Koalition der Willigen in Anlehnung an Kotter. An die muss halt groß genug sein, damit man entsprechend die Dinge auch bewegen kann und Co-Teaching hilft entsprechend. Und gleichzeitig ist aus unserer Sicht eine Anforderung, dass Rahmenbedingungen entweder etwas lockerer ausgelegt werden, auch mal mit dem Augenzwinkern oder Augenzudrücken. Und da haben wir natürlich ein Thema auch in der, in der Regulatorik, das heißt, dass wir eben glauben, dass da was getan werden muss im Umgang mit neuen Lernkonzepten, weil es eben nicht nur eine Digitalisierung der Lehre ist, sondern weil wir ganz anders in Zukunft mit den jungen Leuten umgehen müssen oder gemeinsam lernen müssen. Das soll es gewesen sein erstmal von uns und ich freue mich auf die entsprechenden Fragen. Ich greife mal eine direkt auf, die aus dem Chat kam. Wir haben schon gesehen die Stichwort, die Frage nach der Kohorte. Ja, wir sind eine kleine... Ähm ähm, Studiengruppe, genau, Wir ähm, agieren mit 18, also wir haben, die, die erste Idee war 17 äh, Kohorte, 17 N gleich 17, 17 Botschafter für die 17 Ziele und ähm, ganz ehrlich, 17 ist gerade für Teamarbeiten, wenn sie zwei Teams wollen, diese blöde Primzahl, ähm, <lacht> haben wir dann auf 18 geschoben, also die Studien zeigen, Projektlernen läuft gut zwischen 15 und 18 Studierenden, äh, maximal 20, von daher sind wir im Moment in der Kohorte mit 18 Studierenden. Und äh, vielleicht gleich anknüpfend die zweite Frage, Stichwort Notengebung, ähm, eigentlich müssten wir dafür nochmal eine neue Session machen, weil auch da ehrlich zu sein, ja, ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, ähm, wir machen, also es gibt natürlich Projekt und schriftliche Arbeiten, da gilt der klassische wissenschaftliche Standard ähm, für solche Dinge, äh, den Kompetenzerwerb, kann man bedingt bewerten, was wir integriert haben. Zum Beispiel in der Learning Journey sind Reflexionsberichte. Da bewerten wir nur, dass sie stattfinden und ähm, ob sie systematisch die, die, der Kompetenzerwerb von den Studierenden selber reflektiert und dokumentiert wird. Das heißt, wir, geben, ähm, wir bewerten in dem Moment mehr nur, dass sie wirklich die Reflexion stattfinden findet und die Studierenden äh, sich selber mit ihren Kompetenz selber beschäftigen, aber nicht sagen, im, ob sie es schon gut gemacht haben oder nicht. Das sind so Zwischendinge bis hin zu, wir haben ein Artefakt als Prüfungsform integriert, was man aus dem künstlerischen Bereich kennt, wo es auch mehr darum geht, ganz klar das Statement, dass Dinge einfach stattfinden und dass sie gemacht werden und weniger das Wertende, wie gut oder es nicht gut gemacht ist. Ja, Also Sustainability Challenge. Da kann man nicht eine 1.7 geben für den Kindergarten, 1.3 fürs Altenheim oder ich sage jetzt mal für die Obdachlosenhilfe, da geht es nicht um die Wertung. Ja. Schwierig, das bleibt die Challenge und das wäre vielleicht so ein Appell oder wäre unsere Vision, dass wir versuchen im Bildungskontext, dass wir solche Dinge wie man muss unbedingt Einzelnoten geben. Ich würde mir wünschen, dass wir das im Hochschulgesetz einfach auflösen können, weil das nicht mehr zeitgemäß an der Stelle ist. Ja, vielen lieben Dank äh, für Ihren Input an dieser Stelle soweit. Genau, auch hier im Chat kommt nochmal ein herzliches Dankeschön auch an Sie beide für den wirklich spannenden Beitrag, wie ich auch finde. Ähm, ja, wir haben noch gut drei Minuten, das heißt, wir hätten auch noch Zeit für letzte Fragen, sollten noch welche sein, dann äh, seien Sie mutig und äh, hauen noch mal im Chat in die Tasten. Ähm, Sie haben die beiden jetzt hier noch drei Minuten, dann werden wir alle pünktlich um äh, 14 Uhr wieder in die Lobby geschickt. Und wenn Sie auch jetzt im Forschungskontext oder aus Ihrem Hochschulkontext, wenn Sie wissen, wie können wir noch gerade dieses Thema Notengebung, Bewertung in diesen Dingen für, für den Impact und für die, für, sage ich mal, solche mutigen Veränderungen. Die Studierenden spielen uns zurück. Das ist das, was sie brauchen. Damit ist hohe Motivation da. Weil, ich meine, wir wissen es alle, das Bulimie-Lernen und das Pauken auf Klausuren, es ist zwar operativ am einfachsten, aber ähm, das hat mit inhaltlich Nachhaltigkeit auch nichts zu tun und auch nicht mit nachhaltig im Sinne Langfristigkeit an der Stelle. Ähm, und es bestärkt uns schon für das Rückspielen aus den Unternehmen auch von den Absolventen, von den Studierenden. Wenn, wenn das Leben da draußen anders ist, dann müssen wir dringend auch mit der Lehre es wirklich auch verändern. Und ja, es ist aufwendig und es Passt nicht mit den bisherigen Kalkulationen für ECTS, weder auf Lernenden noch auf Lehrenden Seiten. Aber ganz ehrlich, die Zusammenarbeit mit den Studierenden da auf Augenhöhe zu erleben, wie dankbar sie auch sind, wenn sie dann wirklich Änderung da draußen bewirken können und wirklich Selbstwirksamkeit erfahren, das ist es echt allemal wert. Genau, vielen Dank, das war ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Sehr visionär und sehr nachhaltig, sehr passend für den Track. Also vielen lieben Dank an Sie beide auch nochmal, dass Sie Ihr Projekt hier vorgestellt haben, hat ja auch ganz guten Anklang gefunden, große Runde, die jetzt hier dabei war. Also Vielen Dank. Und wenn Sie noch in Kontakt gehen möchten mit den beiden, dann ähm, können Sie sie entweder einerseits sogar hier anchatten über einen Privatchat, über das System, aber natürlich auch einfach die ähm, ja, E-Mail-Adressen kontaktieren oder eine Google-Suche ja, ja. nach den Namen machen. Notieren Sie sich die Namen. Genau, hier ist auch nochmal eingeblendet. Genau. Das Netzwerk muss wachsen. Das Netzwerk muss Wir wachsen. Wir brauchen gebündelte Kräfte. Ja. Sehr gut. Das unterstützt das HFD auf jeden Fall, diese Aussage. Sehr schön, dann vielen lieben Dank und ähm, wir werden gleich alle zurück in die Lobby geschickt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ja, spannenden Nachmittag mit tollen Beiträgen und auch noch tolle Konferenztage bei uns, auf das die Technik weiterhin ähm, durchhält. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.